gibt zwei neue Free-Items, einmal diesen Vans Obstacle-Skate-Pack ex-Gucci und einmal diese Vans-Gucci-Schuhe. Und um die beiden Items zu bekommen, müsst ihr zuerst reingehen in Gucci-Town Vans World Update. Solange das Vans World Update ist, wird das funktionieren und natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier findet eine Schnitzeljagd statt. Hier steht es schon New Scavenger Hunt. There's a new scavenger hunt that spans both Gucci-Town and Vans World. Find and collect the items in both worlds and redeem two exclusive rewards. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal diese ganzen Items hier finden. Das das ist gar nicht mal so schwer. Lauft ihr einfach rum und sucht nach den Items. Dafür gehe ich einmal hier in dieses Haus rein. Weil hier hinter sehen wir schon mal ein Item, das wir finden müssen. Auf der linken Seite seht ihr Find die Items. Eins von fünf haben wir schon. Die Pfeile hier wollen von mir, dass ich in den Gucci-Laden gehe. Ich folge ihnen einfach mal. Und sehe auch schon vor dem Laden das nächste Item. Und dahinter noch ein Item. Das ist aber ein U. Und dieses U gehört nicht... ...zu den Items, die man finden muss, sondern zu einem anderen Event, über das ich kein Video gemacht habe. Hier am Spawn finden wir übrigens noch so einen Schuh auf dieser Plattform. I guess, ich sammle die blöden Buchstaben auch auf, damit die endlich weg sind. Hier links neben diesem großen Gebäude finden wir auch nochmal ein Item... Es sind eigentlich immer hier solche Stopfteile, die einfach rumschweben. Und für das letzte Item ja, bin ich ein bisschen zu weit im Kreis gelaufen. Das finden wir nämlich da vorne. Wenn wir hier hinter den Schuh gehen, seht ihr dieses Item. Well done! Und dann steht hier, dass wir jetzt zu dem Vans World Ding gehen müssen. Hier unten habt ihr ein Abzeichen erhalten. Das Abzeichen ist wichtig. Wenn ihr das habt, können wir in Vans World fortfahren. Weil wir haben jetzt hier schon ein Teil von einem Schlüssel, das uns verfolgt. Und jetzt gehen wir einfach in das Vans World Portal rein, um bei der Schnitzeljagd Teil 2 weiterzumachen. Einfach ins Portal reingehen und dann wird man schon rüber tippet. Dann wird ihr noch... Mal dieses Event erklärt, Vance World x Gucci Town, klicken wir auf ok und das erste was wir machen ist natürlich auf T drücken, um auf unser Skateboard zu gehen, dann gehen wir hier rechts einfach das Rail hoch, hallo, dann gehen wir hier rechts einfach das Rail hoch, am besten nicht runterfallen, aber was ist denn los mit mir, ich habe lange nicht mehr Vance World gespielt, wie es aussieht, also wie gesagt einfach hier rechts hoch, ihr könnt hier ganz normal fahren, fahrt hier einfach weiter über das Dach rüber, hier dann auch dieses Rail einfach hochgrinden, ein bisschen Gleichgewicht halten, ist jetzt nicht das Problem. Und dann ist hier eine Rampe, da geht ihr einfach rüber. Und wenn ihr dann ans Ende dieses Daches fahrt, seht ihr da hinten schon das nächste Item, das ihr finden müsst. Und wupp. Damit haben wir das erste Item gefunden. Links steht Schnitzeljagd 1 von 5. Und jetzt können wir hier einfach mal runterspringen. Fahren dann hier einfach weiter diese Straße entlang. Und dann hier links hinten einfach mal die Rampe hoch und auf die Dächer nach oben, um das zweite Item direkt einzusammeln. So, hier über die Rails rüber grinden und da hinten sehen wir das zweite Item. Dafür hier einen Sprung und dann einfach die Rampe hochspringen. Yeah! Um das nächste Item zu bekommen, klicken wir hier oben auf Teleportiere nach Hause, um uns zurück zu tippen. Und dann einfach nochmal in diese Richtung hier wieder zurückfahren. Und dann grinden wir nochmal das Rail hoch. Weil das nächste Item, das ist immer noch auf der Seite, aber an einer uh, anderen Stelle. Immer noch hier über das Dach rüber. Und auch immer noch dieses Rail hier hoch grinden. Ich habe ein bisschen zu wenig Schwung mitgenommen, aber das passt schon. Aber wenn ihr jetzt auf diesem Dach drauf seid, nehmen wir nicht die Rampe, sondern springen hier einfach straight runter. Und können dann hier die Rampe hochgehen für das nächste Item. So, jetzt teleportieren wir uns wieder nach Hause, fahren dann wieder zurück zum Spawn, um die Item zu finden. Könnt ihr übrigens in den Himmel gucken. Da hinten ist ein Beam, der zeigt euch, wo das nächste Item ist. Und um da hinzukommen, grinden wir am besten auch wieder über dieses Ray hier rüber. Hier über's Dach, hier einfach auf das Ray rauf und dann rüber grinden. Hier dann auch wieder rüber grinden. Hier auch wieder rüber grinden und wir sehen hier das nächste Item. An der Stelle halten wir gar nicht an, sondern gehen einfach weiter. Hier einfach nach unten. Bei dem Skatepark am besten da oben hin. Das war blöd von mir, dass ich so weit runter gedroppt bin. Aber ihr könnt einfach hier wieder die Treppen hochnehmen. Nicht vergessen, ihr könnt mit T auch wieder vom Skateboard runter und dann wieder rauf, wenn es sein muss. Und dann können wir einfach hier rüber. Ich nehme das Rail, um da hochzukommen. Und dann ist da vorne eine Leiter an diesem Schild. Und da gehe ich dann runter vom Skateboard um die Leiter hochklettern zu können. Kletter dann das ganze Schild hier hoch. Das kann ich alles zu Fuß machen. Dann hier einmal wieder aufs Skateboard, um das Rail hoch zu grinden. Na, dann gehe ich auch wieder vom Skateboard runter, weil wir klettern jetzt diese Leiter hoch. Und da ist auch schon der Beam. Und das letzte Item finden wir da vorne. Da fahren wir immer hin. Bringen hier hoch und schon haben wir das letzte Item. Jetzt kommt so eine Schlüsselanimation. Wir haben den Schlüssel zusammengesetzt und können mit diesem Schlüssel jetzt hier unser erstes Item abholen. Dafür klicken wir einfach auf OK. Könnten jetzt einfach diesen Pfeilen folgen zurück zum Spawn oder ich drücke auf Teleportiere nach Hause und fahre dann einfach zurück zum Spawn. Und der Pfeil zeigt mir schon, wo es hinten geht. Ich drücke T. Und hier können wir unser Item abholen, einfach E drücken zum interagieren oder rauf drücken. Da unten steht, wir haben unser erstes Item bekommen. Und das nächste, was wir machen, hier steht schon Item beansprucht, ist, wir gehen zurück zu Gucci Town, weil wir haben den Schlüssel vervollständigt und können uns da jetzt auch noch das zweite Item abholen. So, wieder angekommen in Gucci Town, folgen wir einfach mal den Pfeilen, die hier sind. Die schicken mich nämlich hin zum Gucci Shop. Und im Gucci Shop auf der rechten Seite sehen wir nochmal so eine Kiste. Da gehen wir jetzt ran drücken, uh, da gehen wir jetzt ran drücken E. Und wir bekommen auch das letzte Free-Item. Und so bekommen wir zwei neue Gucci x Vans Free-Items in Roblox gratis. Sorry, dass das Video so spät kam. Ich hatte heute doch noch ein bisschen was zu tun. Aber du kannst dir dafür jetzt das Video angucken, das hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!